Herzlich willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. Unter mehr verbergen sich verschiedene Kursadministrationen. Insbesondere als hilfreiche Änderung wird der einfache Zugriff zur Fragensammlung wahrgenommen. Hier findet sich eine ja nahezu renovierte Aufschlüsselung. Die Fragen werden aufgelistet, können bearbeitet werden und ganz neu, es können die Versionen der Fragen angezeigt werden. Bearbeitungen von Fragen sollen so leichter nachzuverfolgen sein. Hinter den anschließenden Kategorien wird ein sehr komplexer Algorithmus besonders einfach dargestellt. Anhand von Daten der Lernenden filtert dieser heraus, ob eine Frage noch einmal gecheckt werden muss. Dass eine Überprüfung notwendig ist, wird dann eindeutig mit den Farben Rot oder Grün signalisiert. Zusätzliche Unterstützung bietet ein Leichtigkeitsindex, der die Leichtigkeit einer Frage anzeigt, sowie die Trennschärfeeffizienz, die einen Eindruck darüber geben soll, wie gut die Frage die Fähigkeiten der Lernenden bewertet.